19? Oh. Ja, moin Leute, Chris wieder hier. Tag, wer hätte das gedacht? Da verpennt man mal zweieinhalb Monate? Schon nochmal 2019 und das neue Video ist draußen. So schnell geht's. Ja, und ihr seht's, ein neues Jahr, ein neuer Look und äh, Neuigkeiten, was meinen low diy straßenrand camping ausbau angeht. Aber, darauf verrate ich noch nicht zu so viel. Bleibt schön dran, nach dem Intro gibt's mehr Neuigkeiten. Denn ich war letztes Jahr, habe ich einen angeschlagen, ich musste eine kurze Auszeit nehmen, gezwungenermaßen. Deswegen geht's dieses Jahr erst ein bisschen verspätet weiter mit meinem Fahrzeugprojekt. Ich zeige euch jetzt als allererstes mal, was ich letztes Jahr noch so gemacht habe im Herbst, was ich da reingezimmert habe und dann erfahrt ihr, welche Wendung das ganze Projekt genommen hat. Also ihr dürft schon gespannt sein, in der Mitte des Videos gibt es Neuigkeiten. seht es jetzt, das ist die Art Verbindung, die ich mir vorgestellt habe. Hier was ausgesägt, da ist ausgesägt. Hier mit ein bisschen Leim und Schrauben. Mindestens zwei Schrauben hier rein, Leim dazwischen. Und ähm, dann soll das halten. Es weiter nicht äh, das Maß an Perfektion, wie man es so sich wünscht. Aber reicht eigentlich aus. So, die ersten Puzzleteile sind schon fertig. Habe ich zugesägt, ausgeschnitten. Und jetzt? Seht ihr schon den ersten Teilrahmen? mal ein bisschen vorrang gemacht, ne? nicht so viel gefilmt mehr machen. Äh, das ist das Zwischenergebnis. Der Rahmen ist äh, fast fertig. Hier ist das, was ich meinte. Hier ist äh, die unteren Ebene keine Kante. Und ja, hat soweit ganz gut geklappt. Eine Sache ist mir noch passiert. Da habe ich mich sehr geärgert. Ich präsentiere Le Malheur. Hier schön aufgeplatzt. Das hat mich geärgert. Aber sonst bin ich recht zufrieden mit dem Ergebnis. Ich hätte jetzt gerne noch eigentlich mit eine Platte oben drauf gelegt, mal äh, zurechtgeschleppt und drauf um zu gucken wie es passt. Aber da, passt, da reicht die Zeit nicht mehr für. Von daher, nächstes Mal. Ja, mit dem Ergebnis war ich bis jetzt soweit ganz zufrieden. Aber ich zeige euch jetzt hier mal kurz ein paar Bilder. Und zwar, wie ihr seht, ähm, habe ich feststellen müssen, dass mein Hardtop, das Dach, einer Ladefläche undicht ist. Zwischenzeitlich stand hier hinten in der Ecke der Ladefläche eine richtig ordentliche Pfütze. Das stand richtig unter Wasser, das Holz, es ist einfach hinüber. Ja, ich vermute, dass hier oben an der Kante dieser äh, Dachbefestigung eines der Schraubenlöcher wahrscheinlich nicht ganz dicht ist. Da ist kein Gummistopfen drin und vermutlich ist hier durch das Wasser reingesickert und innen drin entlang gelaufen, runter in die Ladefläche. Das heißt, alles was ich bisher hinten reingezimmert habe, ist jetzt für die Tonne. Ich werde das Holz rausnehmen, ich werde die schönsten Stücke, die noch gut sind raussägen, sägen, auf die Seite legen und dann wird das Ding lang gemacht. hinten. Erstmal wird die Ladefläche leer geräumt und dann werde ich euch noch ein paar andere schöne DIY-Bastelprojekte von mir zeigen. Also, wir gehen jetzt raus auf die Straße und zersägen. Ja, also da sind wir nun draußen am Auto. Hier ist das Gestell, das eigentlich schon fast fertig war. Und ja, es ist extrem ärgerlich, aber jetzt werden wir das Ding einfach mal zerlegen. Los geht's! Der Rupfen geht mal wieder schneller als alles andere. Und was besonders ärgerlich ist, wenn man den einzig passenden Bit für die Schrauben verloren hat. Ich würde sagen, ich würde sagen es ist Zeit für neue Bitsätze. Aber ich bin gut vorbereitet, ich habe noch einen Keller So, und da haben wir einen frischen Bitsatz. Kurze Info noch: Alles, was ich hier benutze an Werkzeug und Material, verlinke ich euch unten drunter in der Videobeschreibung, wenn ihr interessiert seid. Klickt da unten auf diesen Pfeil oder auf dieses, was ich sagen, auf dem Desktop, mehr oder so, um die Infobox aufzuklappen. Da findet ihr die Sachen. Da seht ihr, wie wie das angeranzt ist da verschmockt da hinten sieht man sogar noch den nassen fleck wo es in der pfütze drin lag auch wenn oben die pfütze weg war unten drunter ist es immer noch nass geblieben da hinten seht ihr es ja Ich habe unter dem Rahmen in der Pfütze noch was gefunden, was ich gesucht habe. Das hier übrigens Eiswasser Eis, was da dran klebt, das hier ist Eis. Äh, ein Bohrer, zwei Bits und drei Schrauben. Wenn euch das Video übrigens gefällt, dürft ihr auch gerne mal ein Like da lassen oder auch abonnieren, wenn das noch nicht getan habt. Ja, wie konnte es dazu kommen, dass das alles vergammelt ist und nass wurde? Nun, ich habe den Wagen im Sommer gekauft, da war es trocken und heiß. Da war von Regen weit und breit nichts zu sehen. Und erst als ich längere Zeit den Wagen stehen lassen musste, als ich krank geschrieben war, es ähm, wirklich geschneit, geregnet und gefroren und da ist das hier halt vollgelaufen mit Wasser. Habe ich zu spät gesehen, nicht gemerkt und von daher schade drum, ähm, wäre ein cooles Projekt geworden und ich hätte auch wirklich gerne das Ding schon mal im Campingbereich ausprobiert. Aber das war noch nicht das letzte Projektvideo hier zu meinem Wagen. Ihr werdet immer wieder mal neue Projekte von mir sehen, die hier den Wagen betreffen. Ab und zu auch mal ein paar Handwerker-DIY-Videos oder How-to, ne? wie, wie man es macht, Videos. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, nicht vergesst zu abonnieren und die Glocke zu drücken, falls ihr abonniert und erinnert werden wollt. Und dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao!